Biometric Mass Surveillance hi gava un hos gehonte janen pral gov La juviale Me Hamisento. Den Achter un hunen ab gov O me pene baske hi Kyake ha de me digene fri Pene labud pral de mende Damaru de nak, damaru diklo, damaru gircha, damaru gola, die Handgelde gar de bahnet, die Gova vela nashtel acces, kai si krenn deme de han, de Chen, de maru Reilbe, praalt de maru Kultur. Velako gova an i cilacci vast, vela nashtel bucci te vite ku go gova gerdes. Sog lekliste kyoukene na chakede ane nann nashtel bibach praaltemende, de desigren deme gundeme de han. Yon gena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 Gun handeme. Abu europea tem anan le maschini dickno robertaria fri, gai hatzena, gai pukrena fri gon de me han. Jon lena de pre ani camera, govajalabale jale balle ani computaria. Gote hadena le pre analysran, ran, nusha hi. De hille mengere, gote hille gliste haro tchakede, u Moskero-Politikaria. Jon denne go maschini go robertaria an hakotem. An haku foro, an hakugab gab, ab haku drum, di gena gola a, yon Haivena de han varva chandes hau yon hi, yon Lena facial recognition. Gova karela gai janenna leg gon han yon shokhen di men ball, yon rodent bal. men de hai men fidete. Yon gemena de janen gai di me janen, yon gemena de janin hot de me kerenna. Yon gemena de Janin gunea de me vena ketne. Jon ]��ge gemäne de Janen, de han morsha, gut juvia. Und ha puro de han. Jon gemäne de Janen, de men laches, got de hitemen i coli. Golenge gaya anena savi maschini, lena go informationi pral de men de fri, und bi i vaverenge, und anena love. Gola computaria penena ga heiko chacheba, de han gamle, und o computaria penena de han miji. Govehi hi bari choche bepraldemende, de lende gova glandemende. Rangova gova hi gava gamishtu, de Anenele gola maschini andomaru tem, Andomaru foro. Gova hi chila ho grenzle. Budmanusha janenaga ha gola maschini buddekrene. Gova hi und ichila i gova. Gola kliste hao chakde. Gola kailena Gomachini Fobenge an Länge Riek. Go Länge hieck, der Chomone, oder gar. Jon Penens de Vels gova mishto. mischtu. Ranko Maschini Penalslänge, hohonte gerendle. Bale gerenle gove. Chak de Jacke, ha Kamera, de gena de men a. Gova Vels Latches an de Maruzi. Si. Bale da renner de me. De meja nenner ho hi chacho und gachacho. De me gemena de Givenna kyok de jipen ha gemena. Und guvah hin in a Mischtokioke. O wels Buddha der da wen heik men, und balene. Der anenerle buddede Maschine digne Roboteria fri. Jon biometric data. gova carella de Ländermänner Mari Gushi, Mari Heria, Bire, Bachono, wust Anu Pre und Ländermänner balen. Rangion janener gon kun O Kampagne "Reclaim Your Face" for Golenge Megu Video gerum. Gemes de Jives haku morsch hajub gemelle, kia ke haki juv hajoy gemelle. Mergema ga de len go la klisti, go la chakde, go fri, Gai randene, Gai chorenne mari identiteti. Mergema ga de weis maru chachbe pral men leno. Mer gemade wel sie nee wo Chache befrii no EU ho higa choge bi de chwinnle gola maschine von Marutem von Marut foro Nikles mer gemade ländlich gobe bale, ho joon geranme a men hinener i petitioni gehackneske ho gime ge chininena nasch teleskop kapte pre kya ke sie grena mer gaimer gobe gaagemene O Informationen prägende Welt schaue, der Prinz de deme, tache Juvia, juvia, Morsche, Gu Bale ho honte Gerenle, der Welsmenge Maro tache Ba Baale, gu Video träumen, Gohlänge Geide Prinz renne, Hackneske, honte Ba der Gemenademi wurde da Janen de bei der die go Webseite a uh, reclaim at eu